Wenn Körper elastisch zusammenstoßen, kann man dies in der Physik mit dem Energieerhaltungssatz und dem Impulserhaltungssatz beschreiben. Beim inelastischen Zusammenstoß ist die Anwendung des Energiesatzes etwas schwierig, denn hier ist Wärme im Spiel. Dennoch können wir allein aus der Länge der Bremsspur auf die Anfangssituation kurz vor dem Crash zurückschließen. Mit der Impulserhaltung. Hallo und willkommen zu Basiswissen Physik. Unser Thema heute, Impulserhaltungssatz. Impuls, das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit, ist genau wie die Energie eine Erhaltungsgröße. Deshalb muss zum Beispiel vor einem Zusammenstoß der Impuls genauso groß sein wie nach dem Zusammenstoß. Wir wollen mit Hilfe dieser Gesetzmäßigkeit die Crashgeschwindigkeit aus dem Bremsweg berechnen. Ein Fahrzeug der Masse 900 kg mit der Geschwindigkeit V1 fällt auf ein stehendes Hindernis der Masse auf. Nach dem Zusammenstoß rutschten beide miteinander verkeilt noch eine Strecke von 5 Meter weiter. Der Reibungskoeffizient ist 0,1. Wie groß war die Geschwindigkeit V1? Hier haben wir die Situation schematisch gezeichnet. Vor dem Zusammenstoß hatte nur Fahrzeug 1 einen Impuls, nämlich M1 mal V1. Nach dem Zusammenstoß haben beide Fahrzeuge den Impuls M1 plus M2 mal V1 Strich. Wenn wir die Massen einsetzen, haben wir eine Beziehung zwischen der Anfangsgeschwindigkeit des Fahrzeugs 1 und der Geschwindigkeit V1' der beiden Fahrzeuge kurz nach dem Zusammenstoß. Nach dem Zusammenstoß führen die beiden Fahrzeuge ineinander verkeilt eine gleichmäßig gebremste Bewegung durch. Für diese einfache eindimensionale Bewegung gelten die bekannten Gleichungen der Kinematik. Die Reibungskraft erreichen wir aus der Normalkraft und dem Reibungskoeffizienten die Normalkraft entspricht der Gewichtskraft, das sind 14,7 KN und die Reibungskraft entsprechend 10% davon. Diese Reibungskraft erzeugt nach Newton eine Beschleunigung, a ist gleich f durch m von minus 0,981 m pro Sekunde Quadrat. Die Beschleunigung wirkt entgegen der Richtung der Geschwindigkeit, daher das negative Vorzeichen. Nach 5 Meter kommen die ineinander verkeilten Fahrzeuge zum Stillstand, das heißt deren Geschwindigkeit v ist gleich 0. Und auch den Bremsweg setzen wir in die entsprechende kinematische Gleichung ein. Wir haben in den Gleichungen rechts nun zwei Unbekannte, nämlich die Bremszeit t und die Anfangsgeschwindigkeit v1' der beiden ineinander verkeilten Fahrzeuge. Wir lösen die erste Gleichung nach der Zeit t auf und setzen diese in die zweite Gleichung ein und erhalten dann einen Term, aus dem wir v1' berechnen können. V1' ² ist minus -2 2as. Das führt uns zur gesuchten Geschwindigkeit von 3,13 m pro Sekunde. 3,13 m pro Sekunde war die Geschwindigkeit kurz nach dem Zusammenstoß der Gesamtmasse 1500 kg. Nach dem Impulserhaltungssatz ergibt sich daraus eine Geschwindigkeit der Masse 900 kg vor dem Zusammenstoß von 5,22 m pro Sekunde. Prinzipiell gilt für einen Crash natürlich auch der Energieerhaltungssatz. Seine Anwendung ist jedoch etwas problematisch, weil die Wärmeenergie, die bei inelastischen Stößen auftritt, oft schwer zu quantifizieren ist. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ja.